Sie kriegen an die Hand als Studierende zum einen, das liegt auch aus, die, das Studienverzeichnis für das jeweilige Semester, es wird immer aktualisiert. Sie kriegen an die Hand natürlich unser Reglement des Etudes, ja, also die Studienordnung. Sie kriegen an die Hand das Modulhandbuch, auch das haben wir, glaube ich, unten ausliegen, wo alle Module, alle Veranstaltungen beschrieben sind, was ist Ziel, was ist Inhalt. Sie kriegen an die Hand den Study Guide, der wird immer aktualisiert, der wird jetzt dramatisch aktualisiert werden zum Wintersemester. Uh, who is who in Belval? Wo müssen Sie hin? Was müssen Sie machen? Wer kann Ihnen helfen? Wie finden Sie sich zurecht? Das steht alles da drin. Also ein, ein, ein total super Service, den ich auch von den anderen Unis, an denen ich zuvor war, in der Form echt nicht kenne. Ganz toll. Im Web haben Sie uns wahrscheinlich schon entdeckt. Da finden Sie die ganzen Informationen, die ich Ihnen gesagt habe, auf Französisch, Deutsch oder Englisch. Ja. Ähm, noch ein bisschen was zur Statistik. Ähm, wenn Sie angenommen werden, zeigt uns die Erfahrung, dass ungefähr drei von vier Studierenden, die den Bachelor anfangen, den auch erfolgreich abschließen. Das ist eine irre hohe Quote. Das ist eine wirklich hohe Quote. Hier sehen Sie die Studierendenzahlen und Sie sehen vom ersten zum äh, zweiten Jahr, also erstes Semester, drittes Semester, 78 Prozent vom zweiten ins dritte, 93 Prozent und vom ersten wandert es über die drei Jahre zum Bachelorabschluss bei 72 Prozent gemessen über die fünf äh, Jahre hier. So, wie beurteilen die Studierenden das BAP? Wir gucken nur mal hier drauf, hier sehen Sie, wir, es wird, wir werden evaluiert. Das heißt, wir selber stellen uns, also die Studierenden geben an, wie sie uns empfinden, wie sie es wahrgenommen haben anhand dieser Fragen. Und was wir jetzt hier haben, das sind die positiven Antworten. Wir haben eine sechsstufige Antwortskala, wir werten also jetzt nur den, äh, aus, wie viel Prozent uns im positiven Bereich sehen. Und dann sehen Sie, das schwankt zwischen, das niedrigste ist hier 76,3 bis hoch über 90 Prozent, die uns äh, positiv bescheinigen, dass wir positive, dass wir gute Arbeit leisten. Der Kurs ist klar strukturiert, der Dozent ist engagiert und versucht Begeisterung zu wecken, der Kurs ist gut vorbereitet und so weiter. Ja? Das sind echt wirklich gute Zahlen. Da brauchen wir den internationalen Vergleich definitiv nicht zu scheuen. Jo, äh, das ist auch tatsächlich überregional in der Zeit äh, im, äh, vor, im März 2012, vor drei Jahren, bestätigt worden. Es gab einen tollen Bericht in der Zeit über den Traum von einer Uni, wo auch der Bachelorstudium in der Psychologie insbesondere hervorgehoben wurde. Wir sind... Ähm, Eng verbunden, habe ich schon gesagt, Mobilitätssemester ist äh, so der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, äh, mit 24 Euro Universitäten in Europa. Äh, wir sind eng mit der Deutschen Gesellschaft für Psychologie verwoben. Wir gehören dem European Network on Psychology, Learning and Training an. Und hier sehen Sie die äh, Standorte, wo Sie innerhalb Europas mit Hilfe des Erasmus-Plus-Programms hin könnten. Erasmus-Plus bedeutet, dass Sie in den meisten Fällen, ich kann nicht sagen in allen Fällen, finanzielle Unterstützung bekommen für ihre Mobilität. Hier sehen Sie beispielsweise, wenn Sie nach Maastricht wollen, in die Niederlande, da haben wir zwei Plätze. Das heißt, wir können zwei Studierenden dahin schicken. Jetzt kann es natürlich sein, hey, jetzt wollen drei oder vier dahin. Und da ist es wirklich so, dass wir auch auf die Leistung gucken. Das heißt, die Leistung, die Sie bis da erbracht haben, wenn Sie äh, hohe ähm, ECTS-Punkte bis dahin erzielt haben, werden sie natürlich etwas höher gerankt. Das heißt, sie werden bevorzugt gegenüber anderen, die nicht so gut waren. Leistung muss honoriert werden. Ja? Also hier sehen Sie die verschiedenen Unis, jeweils in Klammern mit der Anzahl der Plätze. Und im letzten, äh, dieses Mal ist es so, dass wir mehr Plätze haben als tatsächlich Bewerberinnen und Bewerber. Aber wem Europa nicht reicht, ja, warum nicht? dann nehmen Sie Teil an dem Global Exchange-Programm. Hier ist es mit der Finanzierung ein bisschen anders. Die Simone Heiderscheid steht unten am Stand, Sie können aber auch sich informieren weiter darüber, äh, über den Safe. Ähm, Sie können weltweit gehen. Ja? Wir haben Kooperationsverträge beispielsweise mit der Universität du Québec, mit der Universität Laval in, ähm, äh, in Québec, ja, also in, in Kanada, Sie können in die USA gehen, Sie können nach Südamerika gehen, Sie können nach Asien gehen. Wir haben jetzt eine Studentin, die ist an der Sophia University in Japan. Ja. Sie können, das ist ganz neu, Sie können nach Istanbul gehen, ja, in die Türkei. Okay, jetzt hatte ich die ganze Zeit schon gesagt, das ist nur ein Baustein, der Bachelor. Und Sie sehen, über Master, über das Doktorat können Sie weitergehen. Seit einem Jahr bieten wir an, den Master in Psychology, das heißt, Sie können bei uns weiter studieren, könnten, wenn Ihre Leistungen gut sind, weil dann geht es wirklich um Leistung. Da gibt es viele, viele Bewerberinnen und Bewerber und da wird ausgewählt. Und Sie können, wenn Sie den Master abgeschlossen haben und in einem klinischen Kontext arbeiten, zusätzlich einen professionellen Master machen in Psychotherapie. Ja? Okay. Ähm, Alumni, wir haben ein Alumni-Netzwerk, ähm, äh, erfreulicherweise erinnern sich sehr, sehr viele ähm, äh, Studierende sehr gerne an die Zeit zurück und sind in diesem Alumni-Netzwerk, also noch miteinander in Kontakt.